Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der Folge haben wir wieder uns einigen Nebenquests gewidmet. Wir haben wieder alle abgeschlossen müssen mit der Story weiter äh, fortsetzen und müssen die Story weiter fortsetzen. So und ja. Wir bereiten uns noch ein bisschen aufs Turnier vor und ja eigentlich nicht so, aber okay, ich bin da. Ich habe uns schon mal hier hingebracht zum Kami aus, weil ja wir wollen am Turnier teilnehmen und Vegeta hat darauf gedacht, ja ich nehme auch mal ein Turnier bei und dann kam es zu Goku und hat in unseren Köpfen hier gesprochen und gesagt, ja ich nehme auch mal ein Turnier teil, weil ich kann einmal, ich kann einmal, entschuldigung, ich kann einmal einen Tag hier auf die Erde zurückkommen und ja, das mache ich dann um am turnier teilzunehmen und ja wir überbringen jetzt die frohe botschaft mit Son goku wieder da ist für einen tag an unseren familien und freunden und ja das haben wir jetzt gerade gemacht 絶対と1000 2 500万。3位 300万。4位 200万。5 100 私も出る。だ。そうだよし。パパ、頑張っちゃおう 5位まで Boah, wie kannst du es eigentlich wagen, du kleiner? Äh, ich meine, <lacht> was ist das für ein merkwürdiges Zeug auf deinem Kopf? Du meinst meine Haare? Ja, das sieht kacke aus. Hätte <lacht> der zurückwerfen müssen also du methan siehst auch nicht gerade stylisch aus was ist da jetzt gerade eine quest aufgetaucht, willst ist mich auf den Arm nehmen? aber ich habe gesagt er hat mich wahrscheinlich die 18 gegen die wand geklatscht oder so ne so, jetzt sagt man nicht hier sind schon wieder neue quest aufgetaucht mein gott eine gut eine wir haben noch nicht ihr Serienabzeichen. ich nehme an das kriegen wir hier durch weil ne? ich habe es gibt so eine Kombination Krillins Haushalt und ich habe Krillin, ich habe Maron, aber ich habe noch nicht C18. Ja, das kann man, das kennt man ja gar nicht von dir. Normalerweise sollst du nicht so C18. Was ist mit dir los? Es, es ist Krillin. Krillin. Ich weiß was los ist. Hoffentlich wirklich sehe nicht so weg ich nicht so neugierig, wenn ich nachfrage. besorgt der Cyborg. Ähm, was ist damit kreditlos los? Ja, er hat in letzter Zeit nach einem Job gesucht. Jetzt da ist kein Grund mehr zum Kämpfen, braucht er einen geregelte Arbeit. Aber er hat sich noch nie mit was anderem als Kampfkunst beschäftigt und besitzt deswegen auch keine richtige Berufserfahrung. Also er hat er ja noch keine Angebote bekommen. Das scheint ihn ziemlich mitzunehmen. Oh ja, das klingt hart. Ist schon seltsam, ihn so zu erleben. Es muss etwas halt geben, das ihn aufmuntert. Wow, du bist echt eine tolle Ehefrau, sie 18 stehe mich nicht falsch. Es muss bei Maron wieder fröhlich sein. Nicht meinetwegen. Es ist mir doch sowas von egal, ob er bedrückt ist. Eigentlich macht er mich sogar richtig sauer. Auf jeden Fall möchte ich, dass du ihn wieder aus diesem Loch rausholst. Fällt dir was ein? Was? Oh, ähm, mal sehen. Ernsthaft, ist das alles, was ihm Sorgen bereitet? Bulma? Ich dachte mir, ich komme mal kurz vorbei. Aber wie es aussieht, machst du dir Sorgen wegen deines Manns. Maron macht sich Sorgen, nicht dich ja okay. eigentlich bin ich total neidisch auf dich mein jämmerlicher ehemann sucht einfach überhaupt nicht nach arbeit Sie klingt total wie meine mutter die macht meinen papa immer stress weil er keinen job hat wenn du mich fragst geht aufweiterung bei einem mann durch den magen durch den magen ganz genau wenn mir geht training nicht gut läuft kriegt er einen richtigen anfall wenn zu beruhigen gebe ich ihm einfach was leckeres zu essen und voilà, er ist wieder vollkommen normal Normal, selbst wenn er normal ist wie geht er nicht gerade ein sonnenschein dass mal kein beweis dafür ist dass männer leicht zu dich schauen sind weiß ich auch nicht das ist ja alles schon gut aber ich bin nicht gerade die größte köchin unter der sonne kein problem mein vater und ich können einen roboter bauen der das kochen für dich übernimmt sag ihm einfach was du möchtest und er bereitet es in 0 nichts vor ich bin ein roboter das kommt irgendwie komisch rüber das könntest du tun ja klar, aber du musst für die Grundlagen sorgen. Die besten Gerichten davor und die besten Zutaten. Wie gut du, wie gut das Songun gerade hier ist. Er kann dir dabei helfen. Was ich? Das dürfte auch kein Problem für dich sein, oder? Bitte song es ist für Krillin. äh für Mauen. Äh, ich meine, für mich. Mein oh, verdammt. Äh, ja okay, ich helfe. Ähm, ich hoffe wirklich, ich habe das alles schon. Ich habe sagt für die flussgarnelen habe ich nicht doch das, ist... das ging ja schnell wie hast du das denn gemacht magie ich bin wieder da und ich habe die zutaten gott sei dank ey. ausgezeichnet hier ist auch alles weiter roter wird gerade ins flugzeug geladen jetzt geht's los ja, ich bin schon gespannt auf welche Gerichte das ding zaubern kann ja hm, Was ist sie ist schon eine ganze weile so Egal. gehen wir in der sache in den Robotern geben wir die Sachen in den Robotern, und lassen uns bekochen. Genau, das dürfte Kalin im Nu aufmuntern. Moment mal. Was? das ist? Stimmt was nicht? Kannst du dieses Gewürz reinmischen Das mag Kalin am liebsten. Ah, ich verstehe. Das fehlt noch die magische Zutat Liebe. Hey, schau dich nur an, siehst du? Du kennst deinen Göttergarten richtig gut. Das wirklich hat einen Unterschied? Essen ist Essen oder nicht? Es ist so ein Spruch, hätte ich von deinem Vater erwartet, aber nicht von dir. Vielleicht bist du ja doch zu sehr. Sei Na, ja, sieht aus, hätten wir alles. Also probieren wir den Knaben mal aus. Alles klar. so Glück durchsuche ich mal die ganze Welt durch irgendeinen Mist und sammle einfach alles einmal unter die Nase. Kommt damals zu 18. Okay gleich die Familie auch irgendwann meinen Dingen reinpacken in der Community. Das war der Hammer, richtig toll. Und es hat alles super geschmeckt. Danke sehr, ich fühle mich wie verwandelt. Gut, und da du jetzt wieder verwandelt bist, musst du ja schnell eine Arbeit suchen. Genau, ich bin schon dabei. man das Essen war nicht von dieser Welt. Puh, okay, damit sollte das erledigt sein. Aber ich hoffe wirklich, dass Green eine gute Arbeitsstelle findet. Als Bulle, ja. Ich bin ja irgendwo super, ist ja, ja Polizist, ne? Also ja. Aber erstmal hier. So, das ging zum glück relativ schnell. So, Gottes versteckt genau. Habe ich echt sogar vergessen. Okay. Jetzt kommen wir. Jetzt machen wir hier eine Quest, dann kommt direkt wieder eine Nebenquest. Pass auf, hey, ein Moment. Mal. Ich weiß ich, weißt ob wir jetzt gleich wiedersehen? Ich glaube nicht, dass denn der macht Ja, bis jetzt noch nie gekämpft. Hey, denn guck mal, wie groß der geworden ist ich bin mir ein heiler und weiß die farben passen auf jeden fall to ist schon lange in <lacht> Oh. Das habe ich erfahrungspunkte bekommen. So, pass auf. No. Oh, ich ja sein. Papa wird sehr glücklich sein. Papa da sehr glücklich sein. Papa Hallöchen, Popöchen. Hm. Oh, da steht was Neues wieder drängt Zum Goern dazu, dem Weltturnier beizutreten. Kurz danach er dass sein Vater für einen Tag aus dem Jenseits zurückkommt, um ebenfalls am Turnier teilzunehmen. Sach bloß gehen die Design aus, dampfer kaufe ein paar Sachen. Toll, toll, super toll. くれるかな。どうせ出るなら ja, na, Gott, der Ottom, die Tisch dake, Alter, deo. Mh, Mh, mal deo. Anno, yo da, du schkotch ku ane, da ro? A, anno, o Kasa, so, so, so, so, so, so, so, 500万. Warum reden die so leise? Ich hatte mir an einer aber echt voll leise. Vergiss die Ausaufgaben Am nächsten Tag. Ja, Vielleicht auch. Also ich mit meiner Mutter geprügelt habe. Alles klar. Komm mal ja. er hat Spiel angefangen, ey mit son goku und son gohan damals und zwar kann sogar tisch zum zweifeln werden aber zu geht viel zu schnell weg, finde ich. Ja. mal wieder ausgewichen. Was machst du jetzt? da wurm Natürlich möchte ich noch weglaufen, Was zum... Was guten Attacke, was? Jetzt noch den ihr und tschüss. Das waren eine Million Erfahrungspunkte. サイヤ人<笑> <うん>。<笑> じゃあ、ここまでにベカ。違あ。よ。いや。よくここが分かっ 空を飛ぶの教えてくれる<笑> 1日で受けるようになったなんて。そうかしら。 wie auch wenn ich Ja, ich so... Ich weiß, was jetzt kommt. peter san kami Gohan-Kun, du Konami? Ja, Konami- oder oder Ja, oder oder am nächsten Tag und ja, ich glaube, wie Frisur habe ich auch mit äh, meinem Charakter in Dragon Ball Xenoverse war halt, glaube ich, die Frisur. Nur halt im braun ne? also ja wenn ich mich nicht irre so boom wieder selten abzeichen ist mir voll spät irgendwie aufgefallen als ich am zocken war von sie war 1 und 2 so was kommt jetzt noch als ja liebsten direkt zum turnier gehen da wäre jetzt awesome Begeta an Trunks breiten sich ebenfalls auf ein Turnier vor und trainieren unter den harten Bedingungen in der Gravitationskammer der Capsule Corporation. <lacht> 今、トランクス。はい。<笑> Na. Ein berühmter Spruch. Da kommt so eine bedrohliche Musik. Jetzt wird gerade irgendwie, weiß ich nicht. Ich dachte erst, ich müsste mit Vegeta gegen Trunks kämpfen, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Au mein Genick. So, wenn jetzt nicht noch ein Haufen Nebenquests wieder kommt, dann dürften wir eigentlich schon relativ weit kommen, so ne Storymäßig nehme ich jetzt mal an. Ja. Den abgeschlossen. Song gegen Song ist der erste als der einzige Story Kampf, den ich machen musste zwischen der Zeit. Alles ja, klar. -Kai -ni -se no, das ist unser Hauptcharakter. Und dann fängt es an. Und dann no es an. Und dann fängt es an. Und dann fängt es an. Und dann fängt es Sehr gut, ich 日 überrascht sein wie du aussiehst. Den klamotten Oh, da kommt sogar noch was. Okay. Gut, dann gehen wir mal zum Weltturnier. Weltturnier Arena. Cool. Wir waren doch relativ schnell hier schon im Turnier. Der Tag des Turniers kommen und Son goku ist endlich mit seiner Familie und seinen Freunden vereint. Die Gruppe betritt die Arena. Wer wird als Sieger aus dem Turnier vorgehen? Tja, keine Ahnung. Schön. So, wenn man natürlich erstmal Quest, wenn man können. Andere sein. Noch einen riesigen Bogen darum. Mal, wer er ist. Hallo. Warte. Warte, du da. Wie? Was ist? Ich bin wirklich froh, dass du hier bist. Ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Hilfst du mir? Die gute alte Zeit. Okay. Ja, klar, ich gebe mein ist aber warum ich? Hey, das Outfit, deine Ausstrahlung. Du bist doch Son Goku, oder? Ähm, äh, ich bin Son Gohan. Son Goku ist mein Vater. Hm? Sie sind sogar ziemlich ähnlich, aber du bist zu jung, um tatsächlich so goku zu sein aber ich verstehe er und diese unbekannte kämpferin haben geheiratet und du bist deren sohn hm? wer bist du wer welt die oh entschuldigung ich bin der ansager für das welt er hat keinen namen einfach welt die ansage ach ja ich werde beim nächsten ach ja ich werde beim nächsten welt und antreten wirklich heißt das von goku tritt auch an ja mein vater wird auch da sein was war ein wunderbarer Tag! Ich kann es nicht abwarten, ihn wieder kämpfen zu sehen. Seitdem waren alle Teilnehmer nun ja fürchterlich. Wow, so schlecht, was? Wenn du Son Goku wärst, hätte ich dich gefragt, ob du am Turnier teilnimmst. Son Goku und seine Freunde sorgen immer für eine tolle Show. Oh, okay, jetzt verstehe ich's. Sekunde mal, nur um sicher zu sein. Ihr Typen seid nicht schwächer geworden, oder? Oder? Ich glaube nicht. Verzeihung, ich mache mir häufig unnötige Sorgen. Gleichwohl möchte ich äh, mir gerne sicher sein. Zeigst du mir, wie stark du bist? Klar, das könnte ich, aber wie soll ich es dir zeigen? Gute Frage. Hm, mal überlegen. Das ist ein Stichwort. Hm? Was ist los? Was meinst du mit, was ist los? Lauf! Ein Roboter dreht durch und richtet ein wahres Chaos an. Was? Irgendein Trotten wollte das Ding dazu bringen, beim Weltturnier anzutreten. Aber, Auto, aber Roboter dürfen nicht teilnehmen. Ja, er wurde am Empfang abgewiesen. Aber genug davon. Das Ding hat die Kontrolle verloren und ist durchgedreht. Nichts kann es aufhalten. Wo ist der Roboter jetzt? Das verfluchte Ding hat mich gejagt. Muss irgendwo vor uns sein. Alles klar, danke. Ich kümmere mich um diesen Roboter. Bist du ja sicher, es ging nach einer ziemlich gefährlichen Angelegenheit. aber oh, das sollte kein Problem sein. Ich bin gleich zurück. Oh, ich mach mal schnell irgendwann hier fertig und zeigt dir, wie stark ich bin. Boom. So. <lacht> Perfekte Landung fast. Oder du schon wieder. Oh, das muss ja wohl sein. Es ist so nah bei Stadt. Ich muss irgendwo irgendwo anders hinlocken. Okay, die Szene war notwendig. Jetzt schmeißt ich dich zurück in die Stadt. Pass auf. Abkratscher Knopf. Knopf, schon wieder. Oh. Oh. Boom und nicht tot. Schade. Nicht schießen, ich schieße nicht wusste du schießt also ist es und weg besser ich habe ich schon mal ich habe ich doch schon mal besiegt was auch pilafs maschine mann das sollte genügen ich sollte zurückgehen Wow, du hast den robot schon erledigt ja war kein problem kein Wunder, du bist schließlich so sohn Ich will dich unbedingt beim Turnier kämpfen sehen. Ich werde dich anfeuern. Okay. Okay, das Fanfoto. Ich habe den Seelenabzeichen kommen. Komm. Jawohl. Und oh, ich bin aufgestiegen. Das war auch gut. So. Nochmal zur Sicherheit. Nein, alles klar. Dann mal ab zum Turnier. sehr gut wird bestimmt auch lustig Wenn du jetzt fortwärts kannst du bis zum abschluss des spiels folgendes nicht tun Lass schiti komplett Menüs zubereiten dass wohl mal Schwebeautos schwebe autos bibetal robo walker bauen erstattet guten rossi über den fortschritt bricht okay oh, ich habe jetzt nicht wirklich mich interessiert jetzt nicht wirklich diese ganzen Sachen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, kochen tue ich nicht. Oh. Das Weltturnier beginnt. Der Tag des Kampfsports-Weltturniers ist schließlich gekommen. Nun haben Songoku und krillin die Gelegenheit, eben ihr ja, im Training erlangtes Können auf die Probe zu stellen. Songoku trifft Bulma, Pool, Olong und schuh wieder. Letzteres hat alleine in den Bergen trainiert. Moonroschi gibt seinen Schülern spezielle Uniformen, um zu zeigen, dass sie zur Schildkrötenschule gehören. Die Jungs sind bereit für das Turnier. Okay, so nee, Kochen brauche ich nicht, Autos herstellen brauche ich nicht, das ist auch ein Erinnerungsdingen. Muten Roshi, Dingen brauche ich eigentlich auch nicht, also so noch bei Erinnerung. Piccolo und gott gespaltene Persönlichkeiten. Son Goku und Piccolo Junior treten beim 23. Kampfsportweltturnier gegeneinander an. Piccolo Junior offenbart, dass er die Reinkarnation keines kriegen als des gefürchten Dämonenkönigs Piccolo ist. Durch ihn in der gesamten Arena Panik ausbricht, in der Hoffnung Piccolo Junior zu töten, schleicht sich Gott verkleidet ins Studieren, den Dämonenkönig zu töten, würde jedoch auch bedeuten, sich selbst zu töten. Deiner denseitigen Situation vermeiden möchte, kämpft zu Goku weiter. Alles klar, gut. Ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt und fangen das Turnier an. Ne? Wie gesagt, die ganzen anderen Sachen brauche ich jetzt nicht wirklich. Also ja, machen wir weiter. Fangen wir an bis zum Abschluss des Spiels. Ey. 痛い<笑> <ご飯、遅かったじゃないか。笑> <ほんとね>。<笑> Mister Satanka, たらしい ご人気なのね。あ。ピックロ<笑> Sechen schaffen des bösen Zaubers, Barbidi. der plot beginnt. Oh wenn man im hintergrund hört geil we got power ist im hintergrund Ein zweite intro doch feiere gerade, dass das zweite Intro im Hintergrund läuft, ey. Das ist awesome. Wir das Kinderturnier einfach gesprungen, okay. Na okay einen von ich beiden? Na den beiden Ah, tatsächlich. Okay, cool. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Obwohl ich ja schon wusste, dass man einen bestimmten Charakter noch spielen konnte. Was sie gefunden, Trunks? Ich bin Ja direkt hier im können noch. Mein Gott. Okay, Kinderton, er kommt gar nicht hervor. Egal, er hat sowieso nur guten gegen Trunks, also. Das ist auch wirklich ein sehr interessanter was da passiert ist. Ich glaube, mein Großvater verfolgt mich. So, äh. Du. Vielleicht weiter und vielleicht, bin mir nicht sicher. nehme ich jetzt mal nicht an. よし。迷子に okay. Ach, Hilfe, da war jetzt der Sinn von dieser Szene. Ich mal ganz ehrlich. Jetzt der Sinn von dieser kleinen, was jetzt der Sinn für dieses kleine Segment hier irgendwie keine Ahnung. In der Zwischenzeit haben Son und die anderen die Arena rechtzeitig zur Auswahlrunde erreicht. Nur so also, um zu zeigen, ach, übrigens, du kannst auch Songoku Steuern. Was sollte das ja gar nicht aus wie die 戦わずか 16名残る 15 名をただいまから選ばせていただきます naja oh ja, das ist eigentlich voll dämlich, ne? weil es, wenn du irgendwie voll der schnelle Kämpfer bist, ne? du überhaupt keine Kraft hast, ne? das voll dämlich. Und so nahm die Auswahl für das Weltturnier ihren Lauf. Von ihrer übermenschlichen Stärke konnten sich Songorin und die anderen sehr schnell Startplätze im Turnier sichern. Aber ja, wir sehen leider nicht, wie Vegeta die Maschine geschrottet hat. No, hi. はい。こんにちは。Kind, は Helfer des geheimnisvollen なるほど。噂通りいい賜物 <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, die beiden sehen noch sehr verdächtig の参加者 ja das war krass Und ein unbedeutend nehmen charakter war das nicht der große fette aladdin verschnitt irgendwie Hast du das やつ Mal の 彼は元この Kampf, ganz Dragon Massaro der 様で Nein, bin ich nicht. Da <lacht> <lacht> Er muss ja ein richtiger Badass sein. Das habe ich auch erst mal gedacht, als ich den gesehen habe in der Serie. Aber ja. Weil Piccolo ja voll die Panik kriegt, oh, Wir sind ja nicht wirklich, was hier alles passiert. Schade. Was bricht ihm das Genick? Oh, halt warte. <lacht> <lacht> Hmm. <laughs> Das war so gut, Spopovic! Ich tun, dass Bravo, bitte! Ich muss an die Zöpfe, die sich um das Kühlschrank herum. Warte, das ist doch hat を dein vater gerade in diesem raum teleportiert 何かうん。ありがとう、 Und wieder Fette. Leider kein senkai Brust. Muss schön sein, ein um Saiyajin zu sein, ne? Also bin mal gespannt. Super Saiyajin, du ja la, in der Moschimo, der Mokat, de, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, kann man mal die Super Ich glaube, ich habe Super Saiyajin. Ich glaube, ich Super Saiyajin. Ich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 Aber ich bin nur noch hier. sagt wie geht einfach noch. Ja, ich habe einfach mal diese Werkzeuge mit sich. たたき Die Energie ist sehr gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht Ich also folgen も einfach diesen Typen, der uns einfach nichts erklärt. Hm? Ich bin so weit, nicht so weit bin. Ich 貴様 1日しかこの世界にいられない <笑> <行くぞ。笑> Haben ja, so, zum was geht denn jetzt? Ja, Ehe, um die zwei, die 2 da, die wir die da, die da, ブー Oja, die ich euch das noch nie aufgefallen ist. Wahrscheinlich jeden auf diesem Planeten schon mal aufgefallen. Das sind meine Sonneneite. bin los. なるほど、そんな。でもしっぽポビッチ ich bin nicht mehr so gut. Ich nicht mehr ich nicht so Ich Ich nicht so nicht so Ich nicht so Ich Ich nicht so Ich Ich nicht so ja, das ich gegen den Berg fliegen sehen habe? Sina <Ses> でね、はい。<Ses> <Ses> Okay. Kommt jetzt noch der Katzin, ne? Können ruhig irgendwie, weiß ich nicht, mich irgendwo hier rausschmeißen. Aber ich würde gerne den Part beenden, wenn es geht. Ich will ich verlange nicht viel. Ich verlange nur, den Part zu beenden. Okay, okay. Sieht aber nicht gut aus. Oder? Obwohl. Obwohl doch sehr gut aus. Gut. Und da ist eine quest Natürlich ist eine Sidequest. Nam. kaioschen Natürlich. Gut, dann muss ich sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter mit der Story. Und wir sehen dann, was es mit all dem, wir noch auf sich hat. Ne? Wir müssen die aufhalten, bevor der böse Majimbu hier wieder erweckt wird. Ne? Und ja. Das machen wir dann auch dann im nächsten Part? Hoffentlich, ne? und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann hinter das doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Wieder. Tschüss, die